Seien Sie herzlich willkommen zur zehnten und letzten Vorlesung in meinem Kursteil Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir nochmal zurück mit all dem, was wir bisher gelernt haben, auf die Chemie der Carbonylgruppe, ja, also der CO-Doppelbindung. Schauen, was für weitere Reaktionen man an der CO-Doppelbindung denn eigentlich machen kann, und widmen uns einer ganz besonderen äh, Reaktion, nämlich der Friedel-Krafts-Acylierung. Fassen wir also mal zusammen, was wir alles über die äh, nukleophile Addition an Carbonylverbindungen bisher gelernt haben. Sie erinnern sich, Carbonylverbindungen sind äh, Stoffe, in denen wir eine CO-Doppelbindung vorliegen haben. Und dann jeweils einen Alkyl- oder Arylrest. Und dann haben wir zwei Beispiele insbesondere besprochen, bei denen das X entweder ein Wasserstoff ist, dann sprechen wir von Aldehyden oder ein weiterer Alkylrest, in dem Fall reden wir von Ketonen. Ja? Das heißt, der prinzipielle Ablauf so einer nukleophilen Addition wäre ein nukleophiler Angriff auf unser delta positives sp SB2-hybridisiertes Kohlenstoff, Unserer Carbonylverbindung und äh, dann würden wir nach der Reprotonierung unseres Sauerstoffs hier unser Addukt bilden. Ja? und Hier nochmal eine Übersicht äh, charakteristischer Reaktionen, die wir bereits kennengelernt haben und die Sie alle mit Inhalt füllen sollten mittlerweile. Ähm, äh, benutzen wir als Nukleophil ein H-Analog, äh, also ein Hydrid. In Anführungszeichen. Sie wissen, H- ist viel zu, unreaktiv, äh, viel zu reaktiv und kann so nicht existieren. Ja, das haben wir an den Beispielen von Lithium-Aluminiumhydrid oder äh, Borhydrid einmal durchgesprochen. Dann erhalten wir bei der nukleophilen Addition an unsere Carbonyle ein, ein Alkohol. Ist unser Nukleophil Wasser, erhalten wir ein Hydrat. Äh, ähm, bei der Reaktion mit Alkoholen äh, äh, erhalten wir unser Halbacetal. Oder Halbketal, das dann bei weiterer äh, Folgereaktion ja, und Eliminierung von Wasser zu einem Vollacetal oder Vollketal werden kann. Ist unser Nukleophil ein Amin, ja, so erhalten wir als erstes Addukt unser Halbaminal und bei der weiteren Kondensation ein Imin. Ja, dasselbe auch hier mit dem Hydrazin analog, ja, je nachdem was R er ist, erhalten wir unser Halbaminal. Und später eine Hydrazonverbindung ja, unter Elimination von Wasser. Ja, haben wir eine ch verbindung ja, erhalten wir als erstes ein Aldol und können dann in Folgereaktion Alpha-Beta-ungesättigte Ketone erhalten. Wir haben auch ein paar Fälle durchgesprochen, bei denen es, äh, bei denen es ähm, um die Substituenten, also die ähm, Effekte ging die ein Substituent auf die Reaktivität unseres Carbonyls ausübt. Und ähm, hier haben wir so eine Reihe mal aufgeschrieben. Ja, ähm, äh, von links nach rechts nimmt die Carbonylaktivität gegenüber einem nukleophilen Angriff zu. Ja? Das heißt also, das hier ist sozusagen die Reihe, äh, die von links nach rechts eine steigende Elektrophilie des carbonyl darstellt darstellt. Ja, das heißt also, inwiefern reaktiv ist unsere Carbonylverbindung gegenüber einem nukleophilen Angriff. Und da wissen wir, das Carboxylat-Anion, ja, das ist ein sehr stabiles Anion und in diesem Fall können wir diese negative Ladung hier des Carboxylats auf das gesamte Molekül verteilen. Ja, das heißt also, gegenüber einem nukleophil ist dieses Carboxylat nahezu unreaktiv. Eine Carbonsäure können wir unter Umständen zur Reaktion bringen, zum Beispiel bei, Sie erinnern sich aus der letzten Vorlesung, durch Protonierung, ja. Carbonsäureamide, ja, Sie, Sie, Sie erinnern sich noch, die Amidbindung ist eine sehr starke Bindung, ja, also lässt sich aber trotzdem mit starken Säuren oder Basen hydrolysieren. Carbonsäureester sind schon deutlich reaktiver. Ja, so hier können wir eine Hydrolyse oder auch einen nukleophilen Angriff relativ leicht vornehmen. Noch leichter geht das bei der Thiokarbonsäure, äh, bei den Thiocarbonsäureestern oder den Ketonen. Ja, Aldehyde sind sehr zugänglich für einen nukleophilen Angriff. Und wie wir letzte, in der letzten Vorlesung äh, gelernt haben, sind Säureanhydride oder Säurechloride besonders gut geeignet äh, zur Umsetzung mit Nukleophilen. Sie erinnern sich auch an den sauren Charakter der äh, Wasserstoffe in Alpha-Position zu einer, ähm, einer Carbonylgruppe. Die nutzen wir hier bei der Aldoladdition oder sogenannten Aldolkondensation. Ja? Das heißt, in einem ersten Schritt Deprotonieren wir unser, äh, unsere Carbonylverbindung, in diesem Fall ein Azetaldehyd, äh, und formen hier unser Enolat, ja, so also En-Doppelbindung und ein Alkoholat, also eine O-Gruppe. Nun haben wir unser, unser Carbonyl also auch in einen guten Nukleophil verwandelt. Ja, das heißt, wir haben hier jetzt eine Verteilung dieser negativen Ladung wieder auf das gesamte Molekül und haben deswegen nun auch hier ein Delta-negatives SP2-hybridisiertes Kohlenstoff, was dann auch an, diesem, an einem, äh, an einem Wand-, weiteren Aldehyd angreifen kann. Ja, dieser nukleophile Angriff wird auch als Aldoladdition bezeichnet. In einem weiteren Schritt kann nun dieses Addukt hier, was wir hier gebildet haben, mittels, mittels dem umliegenden Ethanol, was wir hier im ersten Schritt generiert haben, reprotoniert werden. Und wir können unter Kondensation, ja, also unter Abspaltung von Wasser, unser Endprodukt bilden. Ja, das heißt, in diesem Fall reprotonieren wir hier unser, äh, unser ähm, äh, Produkt der Aldoladdition über das Ethanol und erhalten somit hier eine OH-Gruppe und saure Protonen Alpha zu einer Carbonylgruppe. Ja, das heißt, diese Protonen können relativ leicht abgespalten werden. Ja, sie können dann auch wieder diese OH-Gruppe hier reprotonieren und dementsprechend ein Wasser eliminieren. Ja, den zweiten Schritt habe ich hier nicht, nicht extra noch eingezeichnet. Ja, aber Sie können also diese negative Ladung, die Sie hier aus der Abspaltung von diesem Wasserstoff erhalten, hier am, äh, an einem dieser Carbonylsauerstoffe lokalisieren. Diese Ladung kann dann wieder auch zurückkommen. Und diese neue Doppelbindung, die Sie hier geformt haben, kann dann unser OH- eliminieren. Dadurch erhalten Sie hier diese Doppelbindung an unserem Carbonyl. Ein Spezialfall dieses Reaktionstypus ist die Gleisenkondensation oder auch die Acylierung eines Esters. Ja, in diesem Fall haben wir äh, hier unser, unseren Essigsäure-Ethylester. Ja, das wäre dann die Essigsäure, und hier wäre unser Ethylrest. Und wir können analog zu der Aldolkondensation, die wir gerade durchgesprochen haben, hier in einem ersten Schritt eines dieser sauren Protonen an unserem Essigsäureethylester abstrahieren. Sie erzeugen also auf diese Art, Art und Weise wieder hier ihren Ethanol und einen guten Nukleophil, der dann wiederum einen nukleophilen Angriff auf einen weiteren Essigsäureethylester vornehmen kann. Nun können Sie ein, äh, Ihr Alkoholat, also die Base, die Sie am Anfang eingesetzt haben, wieder aus dem Molekül abspalten. Ja, dieses äh, Ethylalkoholat hier ist eine besonders gute Abgangsgruppe. Das heißt also, wenn wir hier unsere Carbonyl-CO-Doppelbindung neu formen, schauen wir, was hier für Substituenten an diesem Kohlenstoff hängen und siehe da, wir haben hier Starke Kohlenstoff-Kohlenstoffbindungen, also ist unser, und unser Alkoholat hier ist eine gute Abgangsgruppe, also wird diese eliminiert. So, das wäre also unser fertiges Produkt. Ja, aber auch hier wieder haben wir zwei sehr saure Protonen. Ja, Die sind in der Nähe von zwei äh, Carbonyl-CO-Doppelbindungen, also in Alpha-Position und diese können natürlich durch unser Alkoholat, was wir gerade generiert haben, auch wieder deprotoniert werden. Dieses, ähm, dieses äh, ähm, Anion, was Sie hier ähm, generieren, ist auch äh, sehr, sehr äh, stabil. Ja, Sie können sich vorstellen, Sie können diese negative Ladung, die ich hier an, an dem rechten Sauerstoff äh, verortet habe, auch ganz einfach über das gesamte Molekül verteilen in, so einer, äh, in, in, den, in den einzelnen mesomeren Grenzstrukturen. Insgesamt haben Sie also zwischen zwei Molekülen, hier in diesem Schritt dieser nukleophilen Addition, haben Sie zwischen diesen beiden Molekülen eine neue kohlenstoff kohlenstoffbindung bindung äh, generiert. Ja. Das heißt also die Kleisenkondensation ja, oder diese Acylierung eines Esters ist eine sehr gute Reaktion, eben, um solche stabilen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen zu bilden. Wie schon angesprochen, machen wir uns bei der Gleisenkondensation äh, die Acidität von Alpha-Kohlenstoffen in Carbonylverbindungen äh, zunutze. Ähm, das heißt also, wir können auch äh, intramolekulare Gleisenkondensation vornehmen in der Anwesenheit von Base. Und jedes Mal äh, dabei, ja, die Base deprotoniert äh, hier. Die, äh, den Kohlenstoff in Alpha-Position, ja, das heißt also, dieser von hier aus geht dann der nukleophile Angriff auf das gegenüberliegende, äh, auf den äh, äh, gegenüberliegenden äh, äh, Ester äh, und äh, Sie erhalten dann dementsprechend hier äh, ihren neuen Kohlenstoff-Kohlenstoff. Bindungen ja, auf diese Art und Weise. Ja, diese, diese Generierung dieser kohlenstoff Kohlenstoffbindungen bindungen aus dieser Kondensation bezeichnen wir als Azylierung. auch ja. als Beispiel hier ja, die Umsetzung von bernsteinsäure dimethyl mit oxalsäure dimethyl hier zu, diesem, zu dieser neuen Verbindung, bei der Sie diese cc kohlenstoff, -Kohlenstoff Kohlenstoffbindung neu geschaffen haben durch Kondensation. Das heißt also zusammenfassend, wenn wir die Gleisenkondensation der Aldolkondensation gegenüberstellen äh, hier, dann haben wir bei der Gleisenkondensation die Eliminierung eines Alkohols aus einem dieser, äh, dieser äh, Carbonsäureester, ja, also hier in Grün eingezeichnet, Sie eliminieren bei der kleinsten Kondensation als kleines Molekül äh, einen Alkohol und machen hier eine ch acide verbindung ja, Das heißt also, Sie erinnern sich hier, am Alpha-Kohlenstoff haben wir jetzt zwei saure Protonen. Bei der Aldol-Kondensation äh, demgegenüber eliminieren wir den Sauerstoff in einem äh, unserer Carbonyle in Form von Wasser zum Beispiel und erschaffen so eine, eine, äh, en, äh, äh, eine äh, konjugierte Verbindung. Die Konjugation in den äh, Produkten dieser Aldolkondensation äh, ähm, sehen Sie ähm, hier oben. Ja? Äh, hier sehen wir die beiden mesomeren Grenzstrukturen, in denen wir diese Doppelbindung prinzip über das gesamte über das gesamte molekül hier verlagern das heißt also wenn wir uns die elektronendichte innerhalb dieses ähm, konjugierten systems einmal genauer anschauen ja dann sehen sie aus dieser extremen schreibweise dieses mesomers dass wir hier an diesem sauerstoff eine Delta-negative Polarisierung haben, aber an dem Beta-Kohlenstoff im Vergleich zu der Carbonylgruppe eine positive Polarität haben. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass wir besonders an diesem Beta-Kohlenstoff besonders gut einen nukleophilen Angriff durchführen können. Diese Polarität des beta kohlenstoffs die machen wir uns auch so gleich zunutze, und zwar in der Michael-Addition. Ja, nicht etwa, weil es im angelsächsischen cooler klingt als Michael, äh, sondern äh, weil diese Namensreaktion benannt ist nach dem Chem amerikanischen Chemiker Arthur Michael. Ja, das heißt also hier in einem ersten Schritt äh, ähm, deprotonieren wir unser Nukleophil mit einer Base, ja, und erzeugen hier ein besseres Nukleophil. Und wir können in einem zweiten Schritt hier von unserem Nukleophil aus auf unser beta angreifen. Dabei nutzen wir, wie gesagt, die Konjugation innerhalb des gesamten Moleküls hier aus. Und sie erschaffen somit hier ihr Additionsprodukt und ein Enolat. Ja? Nun wissen wir auch, ja, wir haben hier immer noch unsere, unsere protonierte Base. Das heißt also, dieses Proton können Sie jetzt über den Alpha-Kohlenstoff aus abgreifen. Und damit erzeugen sie nun äh, ja, das Produkt unserer Michael-Addition. Bei Beta-Ketosäuren ähm, passiert allerdings auch noch etwas anderes, äh, nämlich die, äh, eine sehr leichte Dekarboxylierung. Ja? Das ist also eine chemische Reaktion, bei der ein Kohlenstoffdioxidmolekül abgespalten wird. Ja, das haben Sie auch insbesondere bei der enzymatischen Katalyse, ja, also der Dekarboxylierung von, von Carbonsäuren. Ja, das heißt, in diesem Fall erhalten Sie aus Ihrem Alpha-Aziden-Molekül ja, oder Ihrer Beta-Oxokarbonsäure ähm, dementsprechend ihr Carbonyl unter Abspaltung von CO2. Und diese Abspaltung verläuft auch mittels Tautomerie, also der intramolekularen Wanderung eines Protons, des sauren Protons nämlich, und der Abspaltung von, von CO2. Dabei greift sich hier im sechsgliedrigen Übergangszustand unser Sauerstoff das Proton, sie knacken hier diese OH-Bindung und machen eine neue Sauerstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung auf, ja und dieses in blau eingezeichnete Molekül hier, da sehen Sie schon, aha, das ist unser CO2, also unser Kohlenstoffdioxid. Und ähm, äh, das ist für sich genommen stabil und äh, kann auch als Gas entweichen. Und Sie bilden hier eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung. Und dementsprechend eliminieren sie, eliminieren sie auf diese Art und Weise hier Ihr CO2. Und sie erzeugen ein Enol, ja. Und jetzt können Sie natürlich auch hier wieder ähm, in der Anwesenheit einer Base, ja, auch einer schwachen Base, dieses Enol in ihre Carbonylverbindung überführen, indem Sie hier natürlich sich dieses Proton abgreifen, hier eine C=O-Doppelbindung neu formen und ein anderes Proton irgendwo aus der Lösung wieder aufgreifen, um hier Ihr, ihr saures CH3 zu bilden und hier ihre, ähm, ihre Carbonylgruppe. Wie ich schon sagte, spielt die Dekarboxylierung ja, im biologischen Stoffwechsel eine ganz besondere Rolle. Ja, irgendwoher äh, kommt ja schließlich, schließlich das CO2, das wir ausatmen, und da sehen Sie hier links am Beispiel des Citratzyklus. Ja. Das NAD und das NADH haben wir bereits kennengelernt, das heißt also sobald wir das NAD in seiner oxidierten Form vorliegen haben, möchten wir das gerne in ein reaktives NADH überführen. Und Das geht zum Beispiel mittels der Umsetzung von NAD mit unserem Isocitrat, das heißt in diesem Fall wir gucken uns hier diesen Kohlenstoff an, oxidieren wir diesen Kohlenstoff, dementsprechend reduzieren wir das NAD zu NADH. Ja, das NADH kann dann weitergehen und andere Reaktionen im Zellstoffwechsel äh, fortführen. Und hier haben wir auch auf diese Art und Weise unsere Beta-Ketosäure geschaffen. Das heißt, auch hier sehen Sie wieder in Beta-Position zu unserer Carbonylgruppe hier diese äh, diese, ähm, dieses äh, Carbonyl ähm, und das können wir jetzt mittels äh, CO2, äh, also das können wir jetzt auch abspalten ähm, als CO2 und Sie erhalten dann als äh, Endprodukt Ihr Oxoglutarat und natürlich CO2-Gas. Dasselbe haben Sie ebenso bei der Fettsäurebiosynthese. Sie erinnern sich, äh, bestimmte äh, Fettsäuren äh, muss der Körper Selber herstellen, weil wir die nicht, äh, äh, das also, äh, ja, also bestimmte Fettsäuren können wir auch selber äh, herstellen. Und das haben Sie hier, ähm, Sie nehmen also enzymatisch gebildet, haben Sie hier äh, ein Malonyl und ein Azyl. Ja, durch Kleidenkondensation äh, erzeugen Sie hier ein 2-Azyl-Malonyl-Rest äh, äh, hier. Und haben dann ebenfalls hier diese Konfiguration einer Beta-Ketosäure. Und auch hier können Sie wieder äh, Kohlenstoffdioxid hier in blau ma markiert eliminieren und ein 3 oxoazyl ja also eine ähm, Alpha-Azide-Verbindung äh, generieren, die dann äh, für weitere Reaktionen eingesetzt werden kann. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ja, Sie können in der Natur nicht nur dekarboxylieren, sondern auch karboxylieren und das ist ein wichtiger äh, Prozess und der erste Schritt bei der Fettsäurebiosynthese. Hier in diesem Fall nehmen wir ein Hydrogencarbonat, also ein in Wasser aufgelöstes CO2-Molekül ähm, und äh, können das Ganze jetzt hier ähm, äh, phosphorylieren. Ja. Das heißt also, wir setzen ATP, ein Nukleotid, nämlich das Adenosin-Triphosphat, ein ja, und haben hier dann unsere Phosphatgruppe an unserem, an unserem Carbonat ja, hängen. Das kann wiederum mit Biotin reagieren. Ja. Die aktive Gruppe hier ist hier, ist hier eingezeichnet. Ja. Also diese Amin, äh, diese Amide, die Sie hier haben. Ähm, an das können Sie jetzt Ihre co 2 2 funktionelle Gruppe äh, anschließen und die dann dementsprechend an eine weitere Carbonylverbindung äh, ähm, übertragen. Ja, also hier wäre das Produkt dann unsere 3-Oxosäure, ja, also eine carboxylierte eine carboxylierte eine, eine Karbo, eine Verbindung und sie erhalten das Biotin wieder zurück. Bevor wir uns weiter mit der Azylierung beschäftigen, also der Bildung einer CC-Einfachbindung, Rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis, wie elektrophile Substitution an Aromaten abläuft. Das geht zurück auf unsere ersten Vorlesungen. Sie erinnern sich, wir brauchen in einem ersten Schritt die Aktivierung unseres Elektrophils. Also hier In diesem Fall hätten wir zum Beispiel ein, ja, ein Alkylchlorid oder ein Alkylbromid, das wir mittels eines Eisensalzes aktivieren. Und damit unser aktives Elektrophil generieren. Ja, dieses aktive Elektrophil kann jetzt zum Beispiel mit, einer, mit, einem, äh, ja, mit einem Benzol äh, koordinieren. Ja, so hier, oder mit irgendeinem anderen Aromaten. Ähm, äh, sie bilden dann ja, ihren Sigma-Komplex, also die Bildung einer, einer neuen kohlenstoff rest -Bindung, ja, einer Sigma-Bindung. Dieser Komplex ist natürlich wegen der Aromatizität stabil, das heißt, Sie können diese positive Ladung überall entlang des Aromaten delokalisieren und zum Schluss ja, deprotonieren Sie wieder und bekommen ihr Ihre aromatische Verbindung zurück. Diesen Prozess kennen wir bereits als Friedelkraftsalkylierung, ja, auch das wieder eine Wiederholung. In diesem Fall haben wir hier unser Methylchlorid, ja, äh, auch hier wieder ein De äh, Delta-negativer äh, Chlorsubstituent. Ähm, Sie wissen, Chlor ist elektronegativer als unser Kohlenstoff, ja, deswegen hier eine polare Bindung. Ähm, äh, diese Verbindung können wir jetzt mittels Aluminiumchlorid, ja, einer Lewis-Säure, in eine aktive, ja, in eine sehr reaktive Verbindung überführen, ja hier unser Methylkation und dieses kann dann dementsprechend mit einem Aromaten durchreagieren, wie Sie es eben gerade auf der letzten Folie gesehen haben und diesen Prozess bezeichnen wir als Friedelkraftsalkylierung. Die Friedelkraftsacylierung läuft analog ab, allerdings haben wir in diesem Fall bei der Bildung unserer neuen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfachbindung ähm, äh, kein äh, Alkyl, ja, aktiviertes Alkyl als Elektrophil, sondern wir fangen mit einer Carbonylverbindung an. Hier in diesem Fall generieren wir mittels Aluminiumchlorid äh, aus unserem Säurechlorid ein Azylium-Ion, ja, also auch hier wieder können Sie die Ladung äh, delokalisieren und genau dieses azylium ion kann dann in analoger Weise, wie wir es bereits auf den letzten zwei Folien angesprochen haben, mit einem Aromaten durchreagieren zu einem Keton. Ja, äh, Problem ist allerdings bei dieser Art von Reaktion, ja, wenn Sie Aluminiumchlorid einsetzen, können Sie auch relativ leicht Ihr Al Aluminiumchlorid an, ähm, ja, an diese, an diese Carbonylbindung anlagern. Ja, das heißt also, Sie müssen, wenn diese Reaktion vonstatten gehen soll, äh, ähm, mindestens eine äquimolare Menge an Aluminiumchlorid mit einrechnen, ja, die äh, nur diesen stabilen Komplex bildet. Ja, das heißt also, alles, was darüber hinausgeht, wird uns dann unser Azylium-Ion äh, bescheren, ja, das dann diese friedel krafts durchführen kann. Mittels friedel krafts erhalten wir dann also unsere aromatischen Ketone. Und hier sehen Sie einige davon. Ähm, äh, hier das Acetophenon, ähm, das wird besonders eingesetzt äh, ja, in ätherischen Ölen. Benzophenon finden Sie als Fotoinitiator zur Härtung von äh, Harzen und Tinten oder das äh, Chalkon, ja, das wird insbesondere in der Parfümerie eingesetzt. So, das bringt uns auch zum Ende des ersten Teils äh, der organischen Chemie für Nebenfächler. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude an diesem etwas anderen Format der Vorlesung und sind gut mitgekommen. Es geht weiter mit den Derivaten anorganischer Säuren, die wir bereits in der vorletzten Vorlesung kennengelernt haben. Und ab nächster Woche dann mit Professor Christoph Ahrens. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Freude bei diesem Kurs im weiter, weiteren Verlauf und verabschiede mich.